Hallo, wenn Sie Beobachtungsmethoden durchführen wollen, kommt irgendwann dieser Moment, in dem dann tatsächlich auch die Beobachtung stattfindet. Das heißt, Sie sitzen mit den Teilnehmenden zusammen, ob jetzt bei sich, vielleicht auch in einem Labor oder eben bei den Teilnehmenden direkt, um halt in einer realen Umgebung zu sein. Aber irgendwann sitzen Sie eben mit den Teilnehmenden zusammen und dann sollen die Teilnehmenden die Aufgaben, die Sie für Sie vorbereitet haben, mit dem Werkzeug, was Sie ebenfalls für die Teilnehmenden vorbereitet haben, durchführen. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie läuft diese Durchführung ab und gibt es dabei auch noch so ein paar Dinge zu berücksichtigen. Und da gibt es tatsächlich eine ganze Menge Dinge, die man berücksichtigen kann und muss. Und darauf möchte ich in diesem Video jetzt etwas genauer eingehen. Starten wir einfach gleich los. Als erstes ist es wichtig, wenn die Teilnehmenden dann zu Ihnen kommen oder Sie zu den Teilnehmenden kommen, ist es ganz wichtig, erstmal diese Teilnehmenden entsprechend zu begrüßen und sich natürlich auch für Ihr Kommen zu bedanken oder für Ihre freiwillige Teilnahme zu bedanken. Alles Mögliche, was man an dieser Stelle üblicherweise für Floskeln hat. Gegebenenfalls können Sie den Teilnehmenden auch gleich mal ein Getränk anbieten, wenn die Teilnehmenden eben zu Ihnen kommen. Einfach, um erstmal eine positive Atmosphäre zu schaffen. Wenn die Teilnehmenden dann bei Ihnen sind, aber gegebenenfalls auch in anderen Aufbauten, ist es ganz wichtig, dass man Ihnen auch weitere notwendige Erläuterungen gibt. Zum Beispiel, wie ist der allgemeine Ablauf des Ganzen? Welchen Aufbau finden die Teilnehmenden vor? Welche Technik steht vielleicht um sie herum? Gerade wenn man in einem Labor arbeitet, ist es meistens so, dass man etwas mehr vorbereitet hat. Man hat dann zum Beispiel natürlich irgendwo einen PC stehen, wenn man irgendwas was auf dem PC macht oder man hat vielleicht irgendwo ein Mobiltelefon rumliegen. Dann ist es ganz wichtig, dass man das erläutert, dass das eben die Objekte sind, mit denen man vielleicht den Test durchführt. Oder wenn da zusätzliche Technik steht, zum Beispiel um den Test aufzuzeichnen, dann ist es auch ganz wichtig, dass man das erläutert. Einfach damit die Teilnehmenden grundsätzlich wissen, was ist das eigentlich alles hier um mich herum und was ist für mich relevant und was ist vielleicht nicht relevant? Ganz wichtig, wenn Sie das Ganze erläutern, dass Sie nicht anfangen, das Werkzeug zu erläutern. Das habe ich hier auch extra nochmal rot und fett dargestellt. Denn die Nutzerinnen und Nutzer sollen ja praktisch das Werkzeug selber kennenlernen. Sie sollen selber herausfinden, ob Sie denn praktisch den Umgang mit dem Werkzeug alleine hinbekommen würden. Und wenn wir dann anfangen, das Werkzeug zu erläutern, dann würden wir damit einiges kaputt machen. Das heißt, das dürfen wir an dieser Stelle auf keinen Fall machen. Also alle wichtigen und notwendigen Informationen transportieren, aber auf keinen Fall zu viel, was irgendwo unsere Ergebnisse beeinflussen könnte. Was Sie eben zum Beispiel auch noch nicht sagen dürfen, ist, was denn die Aufgabe ist. Die Aufgabe, die formulieren wir erst dann, wenn wir tatsächlich mit dem eigentlichen Test beginnen. Das heißt, wenn so ein bisschen Vorgeplänkel dann erledigt ist. Wie geht es weiter, nachdem wir das alles erläutert haben? Wir müssen zusätzlich noch ein paar weitere Informationen kommunizieren. Es ist nämlich so, wenn Teilnehmende bei Ihnen an so einer Studie teilnehmen, dann haben sie gewisse Freiheiten. Diese Freiheiten sind auch sehr wichtig, denn Sie können die Teilnehmenden ja nicht dazu verpflichten, an der ganzen Sache teilzunehmen, sondern Sie können sehr dankbar sein, dass Sie daran teilnehmen und Sie müssen eben den Teilnehmenden auch bestimmte weitere Freiheiten einräumen. Zum Beispiel, dass Sie zwischendurch eine Pause machen können, wenn Sie ermüden oder wenn Sie mal auf Toilette müssen. Das kann ja alles möglich sein. Aber dass Sie eben auch abbrechen können, wenn sie das Gefühl haben, sie fühlen sich einfach in der gesamten Situation nicht wohl und sie möchten einfach nicht weitermachen. Es ist auch wichtig, die Teilnehmenden darauf hinzuweisen, dass das Werkzeug getestet wird und eben nicht die Teilnehmenden. Das ist tatsächlich ein kleines Problem, denn manchmal, wenn Teilnehmende an solcher Studie teilnehmen, dann haben sie das Gefühl, hm, es geht jetzt darum, dass ich irgendwie getestet werde und ich muss jetzt irgendwie zeigen, dass ich das alles kann. Und natürlich können diese Teilnehmenden eigentlich nur scheitern, weil entweder ist das Produkt schon sehr gut, dann scheitern sie vielleicht, weil sie irgendeinen kleineren Fehler machen oder das Produkt ist extrem schlecht, dann scheitern sie aufgrund des Produktes. Und das ist ganz wichtig, dass man das den Teilnehmenden vorher kommuniziert, um einfach auch so eine gewisse Ruhe in diese ganze Sache reinzubekommen. Wenn Sie einen solchen Test durchführen, ist es natürlich auch noch zusätzlich ein Thema, dass Sie ja währenddessen auch Daten erheben. Es ist also dementsprechend ganz wichtig, dass Sie die Teilnehmenden darüber informieren, was passiert denn eigentlich mit den Daten? Welche Daten werden überhaupt erhoben? Wo werden sie abgespeichert? Wie lange werden sie abgespeichert? Dafür muss man unter Umständen dann auch noch eine Datenschutzerklärung unterzeichnen lassen, die dann Ihnen letztendlich erlaubt, die Daten der Teilnehmenden irgendwo zu verarbeiten entsprechend abzuspeichern und in der auch ganz klar geregelt ist, was mit den Daten weiterhin passiert und ob Sie zum Beispiel eben auch die Teilnehmenden nachträglich nochmal kontaktieren dürfen. Ein weiterer Punkt, der gegebenenfalls bei der einen oder anderen Studie relevant sein könnte, wenn Sie zum Beispiel Gerätschaften testen oder Nutzerschnittstellen testen von neuer Software, die noch gar nicht auf dem Markt ist dass da vielleicht eine gewisse Vertraulichkeit herrscht. Und hier bieten sich dann solche Non-Disclosure Agreements, kurz NDAs an, die man dann hier auch gleich mit unterzeichnen lassen sollte. Auch hier muss natürlich dann geklärt werden, wie lange zum Beispiel dieses NDA gilt. Das heißt, wie lange dürfen die Teilnehmenden nicht über Inhalte der Tests etwas sagen oder gibt es vielleicht Dinge, die sie nach außen kommunizieren dürfen? Gibt es vielleicht Dinge, die auf keinen Fall nach außen kommuniziert werden dürfen? All das kann an dieser Stelle geklärt werden. Und auch damit sind wir noch nicht am Ende der notwendigen einführenden Erläuterungen angekommen. Es ist nämlich auch wichtig, dass die Teilnehmenden wissen, wie Sie als Evaluatorin oder Evaluator letztendlich das Ganze durchführen werden. Was Sie tun werden, was Ihre Rolle letztendlich bei der ganzen Sache ist. Dabei ist es zum Beispiel auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Sie auf keinen Fall irgendeine Hilfestellung geben werden, was irgendwie helfen könnte, die Aufgabe abzuarbeiten. Das heißt, Sie sitzen eigentlich nur daneben, Sie beobachten, das ist Ihre Aufgabe und Sie werden nichts anderes machen. Und immer wenn von den Teilnehmenden irgendeine Frage gestellt wird, müssen die Teilnehmenden gegebenenfalls damit rechnen, dass sie gar nicht unbedingt vernünftig antworten, sondern dass sie zum Beispiel auch mit einer Gegenfrage antworten, um gegebenenfalls mehr über das aktuelle Problem zu erfahren. Wenn Sie auch das erläutert haben, dann können Sie die Probanden noch bitten, laut mitzudenken. Das ist auch ganz wichtig, denn aus den Gedanken der Teilnehmenden heraus können sie sehr, sehr viel darüber erfahren, was gerade nicht gut funktioniert oder wo die Probandinnen und Probanden vielleicht irgendwie dran hängen bleiben. Das heißt, die Probandinnen und Probanden sollten prinzipiell während des gesamten Tests, während der gesamten Beobachtung immer kommunizieren, was ihnen gerade in den Kopf kommt. Ob sie zum Beispiel irgendetwas nicht verstehen, ob sie irgendein Interface-Element nicht finden, was sie erwarten würden und so weiter. Jetzt ist es so, dass sie manchmal Probanden haben, die machen das von sich aus, die erzählen ihnen dann die ganze Zeit, was so bei ihnen im Kopf los ist, aber es wird auch Probanden geben, bei denen das nicht der Fall ist, da ist es wichtig, diese Aufforderung während des gesamten Ablaufs auch mehrfach zu wiederholen, einfach nochmal zu bitten, was passiert denn gerade oder worüber denken sie gerade nach? Gerade wenn die Probanden eben zeitlang nichts tun, ist es ganz angenehm, da mal die Frage zu stellen, damit man sieht, was passiert eigentlich, worauf warten sie vielleicht. Ja? Manchmal ist es natürlich auch so, dass die Probandinnen und Probanden einfach irgendeinen Text lesen. Das sieht man dann aber. Ja. Wichtig ist einfach, dass man versucht, so viel wie möglich Informationen aus den Probandinnen und Probanden letztendlich auch herauszubekommen. Und wenn man das alles geklärt hat, dann fragt man, ob die Probandinnen und Probanden vielleicht noch offene Punkte haben. Und das kann ja alles Mögliche sein. Vielleicht haben sie irgendetwas noch nicht kommuniziert. Vielleicht ist auch irgendetwas noch unklar. Vielleicht fehlt auch noch eine zusätzliche Information und es gibt noch mal eine Nachfrage zu irgendeiner Sache. All das kann man an dieser Stelle dann klären. Und erst wenn man all diese einführenden Informationen kommuniziert hat und wenn man mehr oder weniger das Gefühl hat, jetzt kann es auch losgehen mit der eigentlichen Aufgabenbearbeitung. Dann fangen wir an mit der Aufgabenbearbeitung und dafür müssen wir die Aufgabe natürlich erstmal stellen. Wenn Sie den Teilnehmenden die Aufgabe geben, dann ist es ganz wichtig, dass Sie hierbei auch auf einige Dinge achten. Wir haben natürlich die Aufgabenstellung schon nach bestimmten Kriterien vorbereitet. Das habe ich im entsprechenden anderen Video angesprochen. Aber auch wenn Sie die Aufgabe kommunizieren, ist es ganz wichtig, dass Sie bestimmte Dinge dabei einhalten. Ganz wichtig ist es, dass alle Teilnehmenden die Aufgabenstellung in der gleichen Art und Weise bekommen. Das heißt, das können Sie zum Beispiel erreichen, indem Sie die Aufgabenstellung für die Teilnehmenden vorlesen oder eben die Teilnehmenden diese Aufgabenstellung selber lesen lassen. Nur so können Sie letztendlich sicherstellen, dass Sie den Teilnehmenden keine Hinweise zur richtigen Aufgabenerledigung geben. Denn wir wollen ja letztendlich sehen, ob die Teilnehmenden denn die Aufgaben auch alleine erledigen könnten. Das heißt, selbst wenn wir nicht dabei sitzen würden und ihnen eben keine Hinweise geben würden. Jetzt kommt hier manchmal so die Frage auf, ja was ist denn aber eben mit entsprechenden zusätzlichen Informationen, die vielleicht benötigt werden? Zum Beispiel... Ich möchte, dass die Teilnehmenden sich während einer Aufgabenstellung irgendwo in ein System einloggen und dafür brauchen sie natürlich Zugangsdaten. Wie mache ich das denn? Die Zugangsdaten müssen natürlich als zusätzliches Material mit vorbereitet sein und müssen entsprechend mit zur Verfügung stehen. Und man kann die dann auch einfach in die Aufgabenstellung relativ gut mit einbinden, sodass die Teilnehmenden sofort sehen, Ah, ich werde mich irgendwo einloggen müssen. Hier sind dann entsprechend meine Zugangsdaten. Auch so erreichen sie, dass die Teilnehmenden alle letztendlich die gleiche Chance haben, auf das Material zuzugreifen und somit auch alle Teilnehmenden gleichartig in den Test eingeführt werden. Diese Gleichartigkeit ist ihnen unglaublich wichtig, damit sie über die Teilnehmenden hinweg überhaupt dann hinterher generalisierende Aussagen treffen können. Wenn sie das nicht machen und bei dem einen Teilnehmenden vielleicht etwas mehr erzählen als bei jemandem anders, dann ist natürlich diese eine Person klar im Vorteil und würde natürlich die Aufgabe deutlich besser lösen. Und dann können Sie hinterher nicht mehr letztendlich verallgemeinern über das, was Sie über die Teilnehmenden herausgefunden haben. Gut, und wenn dann die Aufgabenstellung kommuniziert ist und die Teilnehmenden eben auch wissen, was sie zu tun haben, dann geht es los, dass die Teilnehmenden eben diese Aufgabe bearbeiten. Und währenddessen ist es dann Ihre Aufgabe, alle möglichen Auffälligkeiten detailliert zu notieren. Das können zum Beispiel die Reaktionen sein, die die Teilnehmenden haben, vielleicht eben auch, wenn sie irgendwas verbal äußern. Das sind dann die entsprechenden Aussagen. Das können vielleicht auch Informationen zu Mausbewegungen sein, zum Beispiel, wenn die Person die Maus über irgendetwas Bestimmtes drüber fährt, wiederholt und man vielleicht nicht ganz genau weiß, warum das der Fall ist. Wichtig ist, dass bei diesen Notizen gegebenenfalls sehr, sehr viele Informationen anfallen. Deswegen macht es durchaus Sinn, eventuell nicht nur alleine zu notieren, sondern eben mit mehreren Personen zu notieren, weil sie sonst vielleicht wichtige Informationen übersehen. Denn gerade wenn sie zum Beispiel gerade eben eine Notiz machen und währenddessen die Probandin oder der Proband einfach weitermacht, dann haben sie natürlich ein Problem, weil sie vielleicht nicht sehen, was hat die Person denn in der Zeit gemacht. Und wenn man dann eben eine weitere Person hat, die auch noch Notizen macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendetwas Wichtiges übersieht, relativ gering. Gut, das heißt, wir machen sehr, sehr viele Aufzeichnungen, aber es kann eben zwischendurch auch passieren, dass wir nicht nur Aufzeichnungen machen, sondern dass wir Fragen beantworten müssen. Es kann ja sein, dass die Teilnehmenden irgendwie an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir diese Fragen annehmen, aber sie auf keinen Fall, zumindest nicht im ersten Schritt, sauber beantworten. Wenn also zum Beispiel die Teilnehmenden fragen, wie muss ich denn jetzt hier weitermachen? Dann dürfen Sie auf keinen Fall sagen, wie es wirklich weitergeht, sondern Sie stellen, wenn möglich, eine Gegenfrage. Zum Beispiel, was würden Sie denn vermuten, wie es hier weitergeht? Oder was fehlt Ihnen denn, damit Sie wissen, wie es hier weitergehen könnte? Oder sehen Sie vielleicht irgendein Element, bei dem Sie vermuten, dass dieses Element Ihnen helfen könnte, um weiterzukommen? Das sind alles so, Gegenfragen, die man stellen kann, und diese Gegenfragen helfen einfach, zusätzliche Informationen herauszubekommen aus den Teilnehmenden, um letztendlich genauer zu wissen, woran hakt es vielleicht? Gibt es vielleicht irgendeinen Begriff, den die Teilnehmenden nicht verstehen, an dem man nochmal arbeiten muss? Ganz wichtig ist, dass sie eben den Teilnehmenden auf keinen Fall irgendwelche Hinweise geben und vor allen Dingen keinen Einfluss auf die Aufgabenerledigung ausüben. Das heißt, sie sollten sicherstellen, dass den Teilnehmenden auf keinen Fall gesagt wird, jetzt muss man das aber so machen, jetzt muss man das aber so machen und so weiter und so fort. Man sollte die Teilnehmenden einfach machen lassen, selbst wenn es wirklich mal ein bisschen hakt. Denn nur wenn die Teilnehmenden es selber machen, es vielleicht auch explorativ selber herausfinden, dann kriegen sie letztendlich auch raus, ob es denn die Teilnehmenden auch alleine schaffen würden. Das ist manchmal auch tatsächlich sehr anstrengend, gerade wenn Teilnehmende sehr doll an irgendeiner Stelle Hängen und überhaupt nicht weiterkommen. Manchmal ist auch einfach der Tag nicht der richtige für die Teilnehmer, sind einfach nicht so gut drauf oder sind noch von irgendetwas abgelenkt, was vor dem Test war. Das ist dann halt so, das muss man dann auch leider ertragen, dann dauert es halt länger, aber nur so kann man letztendlich mit den Ergebnissen, die man von dieser Person hat, dann auch letztendlich weiterarbeiten. Wenn Sie tatsächlich in die Situation geraten, dass Ihre Teilnehmer wirklich gar nicht weiter wissen, wenn es also wirklich auch nicht weitergeht, vielleicht liegt es auch daran, dass es mit dem Tooling an der Stelle nicht weitergeht. Dann sollten Sie sicherlich weiterhelfen. Dann sagen Sie also, jetzt müssen wir da klicken und jetzt müssen wir da klicken, um aus der Situation wieder herauszukommen. Aber in dem Fall haben Sie definitiv schon mal ein großes Usability-Problem gefunden. Das können jetzt natürlich ganz unterschiedliche Dinge sein, dass die Probanden in der Oberfläche in irgendeine falsche Richtung gelaufen sind. Es können auch kleinere Dinge sein, dass man vielleicht einfach nicht den passenden Begriff hat. Vielleicht liegt es auch tatsächlich einfach nur an dem schon angesprochenen schlechten Tag der Teilnehmenden, Wichtig ist jedoch, man hilft nur dann weiter, wenn es wirklich nicht mehr anders geht und muss sich dann aber eine entsprechende Notiz in den Notizen machen. Wenn dann die Teilnehmenden die Aufgabenstellung abgearbeitet haben und alles soweit erledigt ist, dann fängt man mit einer kleinen Nachbesprechung an. In dieser Nachbesprechung kann man über alles Mögliche sprechen. Zum einen wird es Ihnen vielleicht so gegangen sein, dass sie festgestellt haben, die Probanden sind an irgendeiner Stelle so ein bisschen hängen geblieben. Dann kann man da einfach nochmal nachhaken, dann kann man da vielleicht nochmal fragen, warum war das denn so oder gab es vielleicht irgendetwas, was sie sich ja verbessert hätten wünschen können. Dann kommt man eben auch in diesen Bereich der Verbesserungsvorschläge. Da kommt dann auch tatsächlich manchmal was von den Probanden, manchmal kommt auch nichts. Manchmal kommen auch Vorschläge, mit denen man vielleicht gar nichts anfangen kann, weil sie vielleicht ein bisschen off-topic sind. Ich sage immer, wenn die Probanden dann irgendwann an dem Punkt angekommen sind, wo sie nur noch sagen, ich finde dieses Blau vielleicht etwas zu bläulich, dann hat man schon relativ viel erreicht, weil dann anscheinend andere Probleme gar nicht mehr so offensichtlich dabei sind. Gut, und wenn man dann letztendlich mit den Probanden auch das alles geklärt hat, also noch so ein kleines Nachinterview geführt hat, dann kann man die Session auch langsam beenden, kann sich mit einem Dankeschön dann von den Probanden verabschieden und damit ist der Test dann soweit erstmal erledigt und dann hat man tatsächlich alles soweit geschafft. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass man noch ein, zwei Kleinigkeiten während dieses gesamten Durchlaufs mit berücksichtigt. Die habe ich extra nochmal auf eine extra Folie gepackt. Zum einen sollte man die Teilnehmenden auf jeden Fall erstmal freundlich und dankbar behandeln. Die sind ja praktisch freiwillig zu Ihnen gekommen und haben sich letztendlich eigentlich zu nichts verpflichtet. Das heißt, Sie sollten grundsätzlich freundlich und dankbar mit den Teilnehmenden umgehen. Das können Sie natürlich zum einen durch Ihren persönlichen Umgang mit den Teilnehmenden erreichen, aber auch indem Sie zum Beispiel Getränke zur Verfügung stellen, kleine Snacks zur Verfügung stellen, einfach auch eine freundliche und willkommene Atmosphäre schaffen. Sie sollten auch den Teilnehmenden nicht nur sagen, dass sie nicht getestet werden, sondern Sie sollten auch den Teilnehmenden immer das Gefühl geben, dass sie nicht getestet werden. Es kann nämlich zum Beispiel auch in einem Test vorkommen, dass die Teilnehmenden sagen, oh Mann, jetzt ist mir das wieder nicht gelungen und das liegt alles an mir, dann ist es ganz wichtig, dass Sie dann in dem Moment dann auch mal sagen, das liegt überhaupt nicht an Ihnen. Wenn Sie da jetzt ein Problem haben, dann liegt das an dem Werkzeug. Das heißt, wir müssen noch mal nacharbeiten, um sicherzustellen, dass Sie das dann eben beim nächsten Mal auf jeden Fall problemlos hinbekommen würden. Und es ist eben auch wichtig, dass man sicherstellt, dass man die Teilnehmenden auf keinen Fall überfordert. Es ist also wichtig, dass man Ihnen die bereits angesprochenen Pausen und auch Abbruchmöglichkeiten gibt, damit Sie letztendlich jederzeit sagen können, das ist mir jetzt zu viel, ich möchte einfach nicht weitermachen und dann kann man ja durchaus irgendwie an späterer Stelle nochmal fortsetzen oder einfach sagen, okay, das funktioniert mit dieser teilnehmenden Person nicht, dann brechen wir das Ganze ab und versuchen es einfach mit der nächsten teilnehmenden Person. Damit kommen wir in diesem Video auch schon zur Übung. In der Übung möchte ich Sie bitten, basierend auf dem Beispiel aus den vorherigen Videos zu diesem Thema weiterhin eine Nutzerstudie für das Versenden von E-Mails mit Bild- und Tabelleninhalten vorzubereiten. Diesmal fokussieren wir uns allerdings nicht auf die Aufgabenstellung, die haben wir im anderen Video schon bearbeitet, sondern Ihre Aufgabe ist jetzt, eine Einleitung für die Teilnehmenden zu schreiben. Also schreiben Sie einfach mal auf, was Sie alles den Teilnehmenden an Informationen mitgeben müssten, damit Sie eben für die Durchführung einer solchen Beobachtungsmethode entsprechend vorbereitet sind. Was brauchen Sie alles für Informationen? Wie läuft das Ganze zum Beispiel ab? Das sollte man ja kommunizieren? Einige dieser Informationen finden Sie tatsächlich auf den Folien, die ich gerade vorgestellt habe. Da können Sie sich also sehr gut dran bedienen. Gleiches gilt für den zweiten Teil dieser Aufgabe. In diesem zweiten Teil möchte ich Sie nämlich dann bitten, dass Sie die entsprechende Nachbesprechung vorbereiten. Das heißt, sich auch schon mal so ein, zwei Fragen dazu überlegen, was könnte ich denn vielleicht in einer Nachbesprechung für diesen konkreten Fall mit der E-Mail, mit Bild- und Tabelleninhalten nachträglich noch abfragen. Und damit sind wir auch mit diesem Video am Ende. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und freue mich auf Ihre Lösungsvorschläge. Bis dann!